Herzlich Willkommen, das Jahr 2021 geht nun zu Ende und ich möchte ein paar Sachen loswerden. Einmal zu diesem Kanal. Ich werde ab 2022 nicht mehr jede Woche ein Video hier einstellen, sondern nur noch alle zwei Wochen. Die werden dafür aber wahrscheinlich ein kleines bisschen länger und komplexer als die, die Sie hier bisher gefunden haben. Sie werden einige der Videos hier im neuen Jahr nicht mehr finden. Zum Beispiel werde ich die Videos zu Microsoft Academic rausnehmen, denn ab Januar 2022 gibt es das nicht mehr und Sie sollen hier ja schließlich aktuelle Informationen finden. Außerdem werde ich auch einige andere veraltete Inhalte herausnehmen und hoffe, dass Sie sich dann hier weiterhin gut informiert fühlen. Und nun kommen wir zum gemütlichen Teil. Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage, eine erholsame Zeit und einen guten Übergang in ein gutes Jahr 2022.